Hier kommen jetzt Fabian, Anton, Ruven und Nitya. Die virtuelle Bühne wäre frei. Dann äh, starte ich mal. Guten Tag, liebe Eltern, Freunde, Schüler, Mentoren und Technikbegeisterte. Ähm, willkommen zu unserer Präsentation über unsere Lernplattform. Äh, wie gesagt, wir sind Anton, Nifia, Fabian, Sepp als Mentor und Edgar als Mentor und natürlich ich, Ruven, der jetzt den Anfang für euch machen wird. Ähm, ja, wir hatten das Problem, dass in der Schule wichtige Themen für die Zukunft, wie zum Beispiel Informatik äh, oder finanzielle Bildung äh, viel zu kurz kommt und wir haben uns gedacht, wie können wir als kleine Gruppe mit wenig Zeit ähm, das System so ein wenig verändern ähm, und wir kamen auf die Idee, wir könnten eine Lernplattform machen, wo Schüler, die bereits vorwissen besitzen, äh, ihr Wissen in ein Video packen können und das auf dieser Plattform veröffentlichen, dass halt möglichst effizient Schüler von Schülern lernen können. Ähm, unsere Plattform ist nach dem Vorbild von YouTube aufgebaut, weil YouTube kennt jeder, äh, jeder kann auf YouTube zugreifen, so sollte das bei unserer Plattform auch sein, ähm, dass sich halt jeder äh, gut zurechtfinden kann und das Wissen von den anderen ähm, möglichst lernen kann. Ähm, ja, unser Motto ist eine Plattform von Schüler für Schüler. Ähm, Wird, glaube ich, jetzt auch öfter schon äh, gesagt. Weitere Details über die äh, Website und über unseren Prototypen äh, stellen jetzt die restlichen Gruppenmitglieder vor. Viel Spaß! Ähm, so, ja, äh, hier äh, in dieser Website kann äh, Schüler Konten erstellen und dann Videos hochladen äh, in verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Klassenstufen oder verschiedene Fächer. Äh, sie können auch miteinander kommunizieren. Uh, wie Fragen stellen oder sie beantworten. Um, wir wollten auch eigentlich Like- und uh, Comment-Optionen erstellen, aber für das hatten wir nicht so viel Zeit. Um, ja, ich würde jetzt ein bisschen über die Frontend uh, sprechen. Uh, wir haben eine Kombination von HTML, CSS und JavaScript benutzt. Uh, HTML wird verwendet, uh, um der Website ihre Struktur und uh, das Text uh, einzubinden. Während uh, CSS gibt der Website uh, die Styling, uh, also die Farben, die Design uh, und so weiter. Und dann uh, haben wir ein bisschen auch uh, mit JavaScript gearbeitet. Uh, um, die JavaScript macht die Website interaktiv. Wie, ähm, also, wenn zum Beispiel man auf ein Bilder äh, klickt, kann man äh, über in ein anderes Video gehen, äh, zum Beispiel. Ähm, für, da, äh, für die Codes haben wir GitHub benutzt, äh, um zusammen zu coden. Dann haben wir auch ein Uh, zum Beispiel viele Tags wie uh, die Video-Tags, Videos uh, einzubinden uh, oder die Input-Type-File uh, benutzt, uh, neue Videos uh, hochzuladen und so weiter. Also im Backend haben wir hauptsächlich PHP verwendet ähm, und das Ganze wurde dann... Also, die Videos und die Kommentare wurden dann in, meiner, in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Also, MySQL ist sowas, da kann man Datenbanken machen und die auch bearbeiten. Und ja, als Host wollten wir dann für Anfang halt einen Raspberry Pi verwenden. Das ist ein PC mit Kreditkartengröße. So, ja, jetzt würde ich mal circa die, die Demo erstmal zeigen, wie das jetzt aussieht. Und zwar ähm, erstmal das Design von der Website. Hier kann man die verschiedenen Videos sehen. Und sozusagen wie auf YouTube die Thumbnails, also ähm, Ausschnitt, also Bilder aus den Videos. Dort kann man dann da draufklicken und äh, sich die Videos angucken. Wir ähm, werden eigentlich auch vor, Kommentare äh, hinzufügen. Das könnte man dann. Darunter machen, hatten aber leider nicht genug Zeit für. Mhm. Hier oben ist die Menüleiste, mit der man halt wieder zurückkommt, und wo man auch Kategorien einbauen kann. Und hier rechts unten haben wir halt einen Upload-Button, wo wir es leider noch nicht eingebaut haben, aber wo wir theoretisch schon die Funktion dafür hätten. Ja, was wir haben noch, wir haben, es fehlt noch viel, also der Upload-Button und Kommentare. Also ist noch viel zu tun. Und dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch und damit ein ganz großer Applaus an die Gruppe der Lernplattform Fabian, Anton, Ruven und Nitja.